Ich meine, die Handgranate ist jetzt zwar, finde ich auch zwar geil, aber es ist nervt. Handgranate ist auch diese Erschütterung, ne? Also, hau mal rein. Ich weiß nicht, aber Meltdown mag ich eigentlich. Da kann man mir zu so viel kämpfen bei A. So. Ich meine, wenn ich das mit Slums vergleiche. Boah, hör auf, Alter. <lacht> Nimmst schon wieder auf, ne? Ey Junge, sowas pisst mich doch schon wieder voll an. Muss ich doch tatsächlich wieder mit Laser spielen? Na weil natürlich! Alle so sind. Diese du mich verarschen? Ist mit der Bomb? Ich habe hab mit der jetzt fast zwei Magazine gebraucht, um einen zu töten. Er fasste ein ganzes Magazin. Ja, du tötest die noch. Alter, die Waffe ist ja mal grauenvoll. Die Skorpion. Wie kann man mit der Kills machen? ja du, du musst rechte auf Maustaste auf oder so drücken ne <lacht> rechte Maustaste und einfach aufsprayen, ohne Scheiß die rechte verzieht, Maustaste die auf den Gegner oh Digga, jetzt hat mich eine Hand <lacht> so eine und ein Knife Runner stimmt Knife Runner. Auf, der, Ey, auf der Hüfte geht's dann der hatte gerade übelst geile Dings ne hatte der eine Armbrust mit äh, Thermalvisier ja ich weiß und steht da oben drin rum er kriegt auch Blackball okay die äh, das ja, Teil ist doch nicht so ich schlecht I try Kill to protect you. Ach, wir sind die, die. Ach so, oh. Oh, <lacht> <lacht> <lacht> oh. die ganze Zeit am dämpfen, so ein, Ja, bei B war die ganze Zeit gar keiner, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mal einen. Los, um die drei A, verteidigen musst du das doch wohl. Was? Hat der gerade drei Pfeile auf einmal geschossen? Ja, das ist ein Aufsatz für, für die Armbrust. Wie schlecht ist das denn? Fick dich, <lacht> <lacht> ich lass dir keine Kills. Oh, ich okay, hab fast. Ja, Scheiße, ich bin fast tot, ich bin fast tot. tot. Okay, so oh, tot war ich dann wo, doch wo, nicht. Von wo, von wo, ich hab ihn oh, gekillt. Ja, siehst du, den Kill hast du mir doch gelassen, du Nö nub, ja, Ausnahms Ausnahmsweise. Ah, danke. Was ist das für ein Bomben gewesen? EMP-System hört sich an, ja oder? Hat sich voll gerne an, Also, ich jag mal über B, damit er leben kann. Zwei. Die Bombe wurde ich hab 206 Ammo gerade. Was ist denn da kaputt? Wow, er hat einen Ja, ich wollte eigentlich zwei haben. Ja. So, Dragonfire. Dragonfire eingesetzt. Seit wann bin das Dragonfire? Ich dachte, du kannst mit der nicht ich, umgehen. Seitdem ich Vorräte hab. Ich weiß, ich hasse das Ding immer noch. Nein, verdammt. Sind echt die ganze League, ne? Ah, da. Guck mal, nicht mal ein-kill mit dem hässlichen Ding. Das braucht so viel Schüsse, bis man was tötet. Was? Nein, das braucht zwei Schüsse. Das ist übelst geil. Vielleicht fliege ich zu hoch. Ey, weißt du, was ich jetzt gerade merke? Ich hab alles voll. Ich glaube, ich habe <lacht> hunter ich Killer -Runde. Ja, die beiden habe ich auch. Ey ich ja, habe las hier jetzt ziehst hier zieh's dir rein. Ja, da bin ich gerade gestorben, der ja, da. War. So eine Nukewaffe. Echt, das war das <lacht> Aimbot, Alter. <lacht> das ist aber echt übel <lacht> <lacht> so übel so geile Einbot. Wie ich auf einmal wie ich wie ich auf einmal drauf bin. <lacht> ich schmeiß mal als erstes meine Hand. Killer. Ah, jetzt verratet es <lacht> nicht, das ist der geheime Aimbot, den man auf den Aufnahmen nicht sieht. Ach so, ach so. Ach, ja Idiot, nein, nein, ich weiß, was es ist, das ist die Scorpion, ich sagte doch, die geht, wenn du schießt, automatisch auf den Gegner. <lacht> ich ja, kann's hier auch... Ich bin ich so, so ein Lappen, Moritz. Ja, ja das tut Digger, mir leid. Sag mal, sag mal, Mann! Äh, hast du... kannst du die Sachen ändern? Ja. Timo! Ach so, wo bist du Hier, Hätt beim Spawn! Vorräte liegen oben ja, drauf. Komm mal da oben! Warte, Wart ich, ich komm, warte, ich komm, warte, ich komm. Ja, komm mal. Ich hab keinen Bock auf den Hellstorm, wetten, dafür kommt jetzt eine Drohne raus. Ladungen oh. oh, du bist... Ja, ender mal! Ich Chef bei B, aber ich bin ja allein also. Von daher. Danke. Kacke, Mann. Mein Laser ist ausgefallen. habe ich keine Chance mehr. Jetzt kann ich nicht mehr spielen. Willst du mich verarschen? Wie, ich setze eine Drohne ein und kriege gleichzeitig direkt wieder eine Drohne? Hier steht so ein schwuler Wächter. Hin. Ich habe schon wieder alles frei. Ich will nicht, dass ich meinen Wächter da unnötig hingestellt habe. Sehr schön. B. Einfach hochgehen lassen. oh so. Ja, okay. Obwohl, nein, wir haben doch noch übriges Landkreis. Soll ich was switchen? Was ist ja, ich switche. Ja, mal. switchen, ja. Kannst du nochmal oder geht nur einmal? Nein, geht nur einmal. <lacht> nochmal weg, geil. <Alter. lacht> so unendlich, ne? So lange ja, switchen, bis man eine Hundestaffel hat, oder was? Ja. genau. <lacht> Scheiße, ich kann es doch schaffen! Ganz ja, Scheiße, ich kann es nicht mal mehr schaffen. So. Moritz! Ich stell da oben mit dem Rechter hin, ne? Wo soll ich denn hinsteigen? Oh, nee, oder? So, dass du nicht auf A kommst, irgendwie. Schärfen Kann der mit einer goldenen Waffe spielen? Mal spielen mit goldenen Waffen, Junge. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Ja, ist klar, du. Ach, wie schluckt der eigentlich? Der hat seine Mami. Feindliche sieht's Oh, Junge, Alter. Feindliche Hunter-Killer-Drohne. Boah, so einfach fickt der Lacker, ey. Ohne Scheiß. Immer noch geil wie Micha's Vorräte, aber immer noch chill. Ja, also ich dachte, wie lange bleiben Welt. die eigentlich? ich weiß nicht. für die dritte Welt. Also ja, muss ja auch mal was ausgeben. Ja klar, ich das hab's ja. ja. Na, natürlich, ey, weißt du, ich schieß drei Schüsse auf ihn, aber er hat dann, dann reagiert er erst im Straight mit seiner hässlichen laser und tötet mich. Natürlich, natürlich tötet er mich. Output Geht meine KD wieder übelst in den Arsch. Ja. Das war so eine schöne KD, ne? Bei dem ich auch noch 3er oder so und jetzt wieder 1,4 oder so. Das ist dreckig einfach. Warte, da kommt jetzt einer, ne? Boah, ich glücklicher. Komm noch 2 oder 3 Kills, dann hab ich einen AGR. Ist Was? So ein Ninja-Style. Boah, Lass mich jetzt Defuse, mich. ja, Defuse. Ich guck, dass du nicht stirbst. Und komm, AGR, komm zu mir. What? Ja, hab ein AGR. Und ich sehe keinen Gegner. Ich hab ein Knife schon, ne? Äh, zwei Stück da, ne? Aufpassen. Äh, jetzt hab ich gleich eine 1er KD, Junge, ich hatte eine 2er KD. ne Rotze. Wo spawnen die eigentlich? Dann spawn camp ich die ab. Oh, Henny! So, jetzt bin ich drauf gegangen. Also AGR zu denen in die Base rein, oder? Ein auf A. Was? <lacht> doch das geht sogar, natürlich das. Ist oben das, offen. Ja natürlich, das Teil ist noch oben offen, da kannst du einen Blitzschlag reinhauen, weißt du das nicht? Äh, stimmt, doch. Ja aber das so könnte trotzdem ne? Ja nicht dass dein Ne, wieso fällt er dann nicht runter? Wohl der fährt, du kannst ihn ja runterfahren lassen dann eigentlich, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ja, boah, ja, kaputt. Ey, ja, probier mal aus, du nimmst gerade auf, dann kannst du das der Welt mitteilen. Ja, teilst der Welt mit. Fail AGR FTW. Yeah, Rambo-Style. Terminator 2. Mal schauen. Der steuert sich jetzt von selber. Ja, aber ich persönlich, bevorzuge ein bisschen ihn zu steuern. Ne, ich nicht. Ich gar nicht. Von selber steuert er sich richtig. besser, als ich ihn starr. Der ist der übrigens ist ja. unten, da mittendrin. Der fährt jetzt raus zu denen. Ich glaube, Darf er ruhig machen. Und das war Kill Nummer 1. Und währenddessen kann ich noch schön rumrennen. Genau deckt den mal, den AGR. Ja, mal der AG ist voll für Arsch, man. Der will mich nicht. Ich hab ne Drohne. Ey, da kommt einer, der sprayt mich weg. Sprayer gegen Sprayer. Wer verliert der Sprayer? Nein! You don't say. Oh, oh, oh. Jetzt gammelt der in deren Base rum. Der, der legt, ne? Der legt. Ja, lass ihn legen. Die Bombe wurde platziert. Ich hab so das Gefühl, jetzt sind da ganz viele bei Armbomads. Ich weiß nicht, das Problem ist, ich bin so gut wie tot, weil ich keine Waffe hab. Ah, hat ne MSMC. Ah, Michael, entschärfst du? Ne, ja, da ist schon ah, der Schärft, okay. Schön. Alter, echt? Timo, geile KD. Fick <lacht> Moritz. Gerne, tu ich, täglich. Ja, it. also, Moritz, wenn man die ganze Zeit campt, ne, dann kriegt man noch eine gute KD. Ich weiß, das war übel die camper runter. Es tut Cornelia mir auch echt leicht. Ich aber... eingeladen. Cornelia. Hm, wer ist Cornelia? Ich spiel nicht so ein Scheiß, meine Tante. <lacht> was? Ja, die zocken mal auf Facebook immer so schwule Spiele und laden mich mal. Echt? Ach so. Ich hasse es. Ich hasse ich es, hasse ja, es ja. Oh ja, Mann. Das ist so ekelhaft, diese Spiele, ne? Ich dachte jetzt so, so, Call of Duty, <lacht> Cornelia hat dich eingeladen. <lacht> ja. Normal, ja.